Hallo an alle Allergiker! Der Frühling naht und mit ihm leider die ersten Pollen, wie Hasel, Weide, Ulme, Erle, Pappel. Ich möchte euch heute Selbsthilfegriffe zeigen, die euch dabei helfen werden, Symptome frühzeitig zu vermeiden oder vorhandene schon zu lindern. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Solltet ihr Fragen haben, schickt mir gerne eine E-Mail an meine Website silvia-augustin.at Aber jetzt macht es euch bequem, und los geht's. Wir machen es uns bequem und legen eine Hand auf die Brustplatte, unser Tor 13. Die andere Hand legen wir unter unser Brustbein, das Tor 14, auch Solaplexus genannt. Diese Tore halten wir für mindestens 5 Minuten. Danach die linke Hand auf unsere rechte Schulter legen, das Tor 11. Die rechte Hand legen wir auf den rechten Sitzbeinhöcker. Wie immer mindestens 5 Minuten halten. Das Ganze wiederholen wir auf unsere linken Körperhälfte und halten die Tore. Zum Schluss legen wir beide Hände direkt unter unsere Schlüsselbeine und halten hier auf beiden Seiten Tor 22. Die gezeigten Übungen gehen besonders gut im Liegen. Je länger und öfter ihr jetzt schon beginnt, diese Selbsthilfegriffe zu halten, desto mehr unterstützt ihr euren Körper bei Allergieerscheinungen. Vielen Dank fürs Mitmachen.